Also, also meine Freunde nennen mich immer Schnicks ähm, von klein auf, ähm, weil ich immer fußballerisch ähm, schnicken wollte, einfach Fußball spielen, die Leute austrippeln wollte, ähm, Vorlagen geben wollen und deswegen von Schneider, Schnicks, umgewandelt durch Schnicken im Fußball. Und deswegen ähm, bin ich dann zum, zum relativ im frühen, jungen Jahren ähm, zum Spitznamen Schnicks gekommen. Ähm, weiße Brasilianer dann.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 In der Hauptstadt Kairo. Ja. Und wie haben Sie die Pyramiden gefunden? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja. Fast so, ja. fast so wie es wm spielt.